Hallo. Alexandra. Hi. <lacht> wo sind wir hier? In Berlin, Pankow. Wo genau befinden wir uns? In meinem Park, also beziehungsweise an dem Park, <lacht> wo ich wohne, an der Hoffnungskirche. Wir steuern jetzt mitten auf den Winter zu. Ja, das graut mir jetzt schon. <lacht> und ähm, ja, und wir besprechen noch mal über euer Grundeinkommen. Ja. Ihr habt das als Familie gewonnen im Sommer 2020. Ja. Was? Jetzt sind so anderthalb Jahre vergangen, und in welchem Moment hat euch das Grundeinkommen erreicht? In welchem Moment? In einer sehr schwierigen Situation. Mhm. Wir hatten finanzielle Schwierigkeiten und uns ging es absolut nicht gut, ich war total verzweifelt. Und ähm, ja, dann kam die E-Mail, die ich erstmal nicht glauben konnte. Mhm. Und ähm, in der Mail stand, dass mein Sohn seine Nummer gezogen wurde. Ich habe dann auch meinen Mann angerufen und habe ihm das berichtet und ich konnte es einfach nicht fassen. Normalerweise sitze ich da und muss echt mir von anderen Geld leihen und diesmal brauchte ich das nicht. Ich brauchte mir das ganze Jahr von niemandem Geld leihen, ich konnte selber mir was kaufen. Mhm. Und ähm, es fiel dann auch viel für die Kinder, wie gesagt, ab ähm, Weihnachten, Geburtstage. Ähm, ich konnte echt im Laden gehen und den neue Schuhe kaufen. und Da haben sich auch die Kinder tierisch gefreut, dass es das mal klar. funktioniert hat. Das war. Das heißt, das Grundeinkommen war für euch ein Geschenk und ja. ist dann sozusagen nochmal in Geschenke umgewandelt worden. Ja. In Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke. Ja. Ja. Erinnerst du dich noch, was du, ähm, welche Geschenke daraus wurden? Ja, Weihnachten. <lacht> da hat mein Sohn ähm, einen Nerf bekommen. Das sind diese ähm, Waffen, diese elektronischen, die er sich immer gewünscht hatte. Aha, 25 Pfeile. Hier, 25 Nerf-Pfeile. Mhm. Alle waren happy und das freut mich. Ich habe Geschenke bekommen, meine Schwester hat Geschenke bekommen, Dina hat Geschenke bekommen, also anders kann ich nichts sagen. Was würdest du sagen, macht ein gutes Geschenk aus? Familie, das ist eigentlich ein gutes Geschenk. Das Materielle ist eigentlich nebensächlich, auch bei meinen Kindern. Und Casey <lacht> freut sich zum Beispiel. Ich habe gefragt, ob wir dieses Jahr Raclette machen wollen. Er freut sich. Das sind für meine Kinder eigentlich am wichtigsten.